Moin Moin und feine. es gibt endlich wieder Sonne und es ist total schön. Heute möchte ich mein neues Kajak zeigen. Ja, ich habe ein neues Kajak für dieses Jahr und ein neues Ecolot, zeig ich mal. Kamera? Richtig. Also es ist fertig. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich wünsche euch Petriel und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bon Pech. Tschüss.